Ich arbeite für die Deutsche Bundesbank als IT-Projektleiter. Letztlich äh, habe ich mich bei der Bundesbank beworben, vor 13 Jahren war es, weil es einfach ein bekannter Name ist äh, und ich fühle mich hier schlicht und ergreifend wohl. Es ist ein schönes Arbeiten, es macht Spaß, die Kollegen sind hervorragend, mit denen kommt man gut zurecht. Es gibt immer wieder ein neues Projekt, immer wieder äh, eine neue Anwendung, die entwickelt werden muss, ein neues System, das aufgebaut werden muss oder aktualisiert werden muss.